Wissen Sie, warum Ihr Partner bestimmte Dinge tut, die Sie immer wieder ärgern? Aha, das klingt so, als hätten Sie viel drüber nachgedacht und dass Sie dadurch auch sicher geworden sind, dass Ihre Überlegungen zutreffend sind. Okay, ich verstehe. Und wie sieht es mit Ihren Überzeugungen aus, weshalb Ihr Partner die Dinge tut, die Ihnen so liebeswert machen oder auf jeden Fall in der Vergangenheit gemacht haben? Sie haben darüber noch nie nachgedacht? Ich befürchte, dann haben sie sich verhalten wie die meisten Paare in meiner Praxis. Sehr viele Paare bringen zur ersten Sitzung eine lange Liste von Erklärungen, warum der Partner sich negativ verhält. Egal, ob sie verständnisvolle Argumente anführen, schwere Kindheit, Eltern waren auch nicht anders und, es, und hat es deshalb nie gelernt etc. Oder ob sie eher von abwertenden Gründen überzeugt sind. Schlechter Charakter, Narzisst etc. Auf jeden Fall haben Sie sich nur damit beschäftigt, was der Auslöser für die negative Entwicklung beim Partner war. Können Sie sich vorstellen, einmal der Frage nachzugehen, warum Ihr Partner seine positiven Seiten entwickelt hat. Denn wenn Sie entdecken, welche Faktoren eine positive Wirkung auf Ihren Partner in der Vergangenheit gehabt haben, können Sie vielleicht etwas daraus lernen. Es könnte Sie auf Ideen bringen, wie Sie ihrem Partner in eine positive Richtung bringen könnten. Das heißt natürlich nur, wenn sie so nett wären, für die Entwicklung sich positiv einzusetzen. Warnung, jetzt wird es kompliziert. Also, der Gedanke, statt sich zu überlegen, warum der Partner eine negative Abzweigung in seiner Entwicklung gemacht hat, sich zu überlegen, was alles den positiven Teil seiner Entwicklung unterstützt hat, ist ja schon sehr ungewöhnlich. Aber jetzt stelle ich Ihnen noch eine weitere Überlegung vor. Nehmen wir an, Sie haben sich tatsächlich Gedanken gemacht, was Ihrem Partner zu dem gemacht hat, in dem Sie sich verliebt haben, aber Sie liegen mit Ihren Überzeugungen daneben. Denn es ist ja klar, bloß weil Sie zu einer bestimmten Überzeugung gekommen sind, muss Sie ja noch nicht stimmen. Und hier ist wieder einmal die gute Nachricht. Sogar wenn Sie eine nicht zu so treffende These entwickelt haben, aber auf der Basis dieser falschen These Ihren Partner versuchen in seiner Entwicklung zu unterstützen, dann kann es sein, nicht sicher, aber kann es sein, dass Sie ihm einen positiven Entwicklungsraum angeboten haben, den er in seiner Kindheit verpasst hat, aber ihm jetzt sehr gut tun würde. Und wenn ich mir das jetzt genau überlege, wenn Sie etwas tun, das Ihrem Partner eine positive Entwicklung ermöglicht, dann erhalten ja auch Sie einen positiveren Partner. Ja, und dann wäre das gar nicht so altruistisch, denn schließlich haben ja auch Sie etwas davon.